Hallo Rasenfreaks, ich stehe hier bei Voltec. Voltec hat meinen Rahmen fertig, jetzt kommt gleich meine Frau mit dem Anhänger. Und dann holen wir hier endlich den Rahmen ab. Das hat hier Wochen gedauert. Vier Wochen ist jetzt der Rahmen bei Voltec. Und heute ist es endlich ja soweit, heute holen den Rahmen. Ich bin ja so gespannt, wie das Ding aussieht. Gleich wir jetzt hier sehen. Bleibt dran. Da ist er, Freaks! Ah, mein Rahmen in Signalrot, Feuerrot, Powerrot, Racingrot, Rasenrot! <lacht> yes! Warte, warte, Kann ich hier aber nicht. vorne vorne. <laughs> There is a yes. Was will ich zuerst mal? Zuerst will ich die Radmotoren wieder einbauen. Ihr erinnert euch noch daran, Radmotoren ausbauen, der absolute Horror. Jetzt kommen sie wieder rein. Ich werde das Gewinde nochmal nachschneiden. Die haben also ganz schick die Gewinde freigelassen, aber ich muss sie jetzt trotzdem nochmal nachschneiden und dann stecken wir die Radmotoren wieder rein. Das ist die falsche Seite. Falsche Seite. Ah. Diese Motoren, die wiegen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Krass. Ja. Das wollen wir sehen hier, das ist ja so der Hammer. Oh, oh, <lacht> So. Ja, Freaks. Keine Sache. Jetzt ist natürlich die Frage... Seid ihr noch dabei? Seid ihr noch dabei? Seid ihr noch dabei? Jetzt ja. Ja, ist er drin. Sehr schön. Oh. Super. Klack, klack. Schauen mal, hier okay. Ja, Jetzt wird mir der Schlüssel vordrehen. Good Freaks, soweit erstmal. Danke fürs Zuschauen.